Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge sind wir durch Route 2 durchgeladen. Ne? Da ist die Route 2 oder und ja, haben ein paar Pokémon gefangen. Unser Team ein bisschen erweitert, mit Mitarbeiter meine ich verdoppelt, also die Größe verdoppelt und ja, Name immer noch ausstehend und ja, wird wahrscheinlich der letzte Part, den ich heute aufnehmen. Aber irgendwie bringt mich meine. Hals irgendwie voll um, wo ich erst nur anderthalb Stunden aufgenommen habe und ich habe schon mal mehr aufgenommen, aber ich muss sehr viel lesen in diesem Projekt. Das könnte vielleicht daran liegen. Ging hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Naja, kann sein, ich tue ja sehr viel, denn ich tue sehr viel äh, lesen. Deswegen ist, weil es da für ein Ding. Warum haben die alle so ein Sensekt nee, irgendwie sehen alle Pokémon bisher ein bisschen derpy aus. So äh, oh Gott, äh, Käfer ist da glaube ich sehr effektiv gegen und Ne? So, ich glaube, ich muss ein bisschen Routenschlag einsetzen, damit ich mit koro irgendwas reißen kann. Er zieht dann ja nichts ab. Käfer trotz äh... Gott. sehr effektiv. Ja, zum Glück habe ich keine Spezialangriffe. So, mir nee, machst jetzt keinen Schaden. Ey. So sieht ja schon mal besser aus. und so. zwar jetzt auch für derbe Schaden, aber wissenschaft schafft schafft Kuro mal zum ersten Mal irgendwas aus eigener Hand hier zu erledigen. Rock, zupke, da. <lacht> ah. Ja, mit ist jeder kampf kampf auf leben und Tod habe ich so ein gefühl ja und der Er ja, erfahrungspunkt halten oh du hast noch eines ja, okay das war schon ich kann nur einen erledigen mit mit <lacht> Nee ja schon weiter drauf gegangen bei der draufgegangen bei dem anderen viech soll also ich jetzt gegen noch eins kämpfen hast du sie eigentlich noch alle herz so wie gesagt Ding auch nicht so stark da braucht spezial einen Spezialangriff ey was ist ein Unlichtangriff keine Ahnung so aus bis und so das ist alles physisch schnell oder knirschar also ja das wird wenn ein Abenteuer... Das, das allein wird schon Abenteuer, wie mein kleptik so zu leben. Das gibt es da jetzt einfach nicht. Ding ist immer noch am Leben. ich hätte ich physisch angreifen sollen. Da ja, glaube ich, irgendwie mit jedem Pokémon genau die falschen Angriffe. Ne? Mein Starter hat, glaube ich, irgendwie mehr Angriffskraft als Spezialangriff. Und ich habe hier Glut. War so oder irgendwie so war flammen so, klauen Angriff. <lacht> Clownwetzer, ich glaube nicht, dass das so verbringen wird. Weil er wirklich gegen jeden, egal ob gegen will Pokémon oder andere Trainer. Okay, meine Pokémon müssen noch viel stärker, wenn der F nur kämpfen kämpfen damit sie möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln. So, Clownwetzer, er glaube ich Angriffskraft, nee. Oder kritische Treffer chance Irgendwas anderes noch, eine mit angriff Und Genauigkeit, okay, Genauigkeit. Wollte schon sagen, ich wollte jetzt in die Initiative sagen, aber das ist glaube ich Drachentanz, ne? So, Gefühl, mein Rival der macht hier mal ein paar Mucken und will gegen mich kämpfen. Gott, irgendwas Neues. Was bedeutet, wenn das so ein ist Ich muss auch mal herausfinden Die sind immer so am grenzen was bedeutet das? Keine Ahnung, aber wo man jetzt go war, dazu, wenn irgendwie weil nicht blau waren, dann waren die irgendwie klein, und wenn die rot waren, dann waren so groß, weil ich irgendwie voll dämliche Funktion fand. Das sieht mich doch nicht, wie groß die Dinger sind. Oh, aber warte mal, ich habe dann eine. Na, warte mal, ich habe doch eine Angel. Ne? Na, nein, nicht Karte, nur ich nehme an mit Angel kann ich jetzt nicht so die allergeilsten Sachen. Ja, wir läuft denn das. habe ich jetzt wieder so eine Auswahl oder da versuchen wir mal. Ich kann das nicht machen. Angel, wenn du in Schatten eines pokémon im Wasser entdeckst. Wenn nicht, ich und drücke den arg auf die rote auswählen. Aber ich muss gar nicht. Ähm, ich muss auch gar nicht irgendwie auf select oder irgendwie sowas einpacken Hui oh ja. Zeig mal. Ein Karpador. Ich wollte schon sagen, weiß dieses du, man ist halt in diesem Spiel und dann ist es echt ein Kapado. So, Zeig mal wieder aussieht nichts geschieht und übrigens ich werde mir übrigens nur neue pokémon in team nehmen also nur pokémon die mit dieser edition neu rausgekommen sind so mache ich dann bei jedem bei jeder edition also und ja mir ist bewusst ich habe gehört dass nicht alle pokémon in diesem spiel vorkommen und das kratzt mich relativ wenig weil weil ich das gerade erklärt habe ich nehme immer nur pokémon die irgendwie aus der komplett neuen region sind in mein team deswegen stört mich das überhaupt nicht das hat keine alten pokémon oder wenig pokémon in diesem spiel vorkommen und ja da wollte ich als auch noch mal sagen und wir fangen jetzt dieses kappel auf hey. hm. Hm. Hm. Hm. Ja. So, ich muss jetzt mal auf sicher auf immer sicher gehen warum was anderes fangen können aber ich nehme an wir können nichts anderes fangen was anderes neues aber vielleicht sagt der pokémon äh, der pokédex mehr arbeit es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Dieses Pokémon ist das schwächste und der bärmlichste der Welt. Boah, eiskalt. Aber da wurde in ein Team aufgenommen. So, was sind da da hinten für Die sehen schon aus wie normale Fische irgendwie. aber Pokédex, kann ich jetzt irgendwie sehen irgendwie? Ich wünschte, ich könnte jetzt hier so bei jeder Route irgendwie so. Hey, die haben diesen, dieses Käfer-Pokémon haben sie irgendwo hier da ich gehe mal nachgucken Wupp. aber ich, ich nehme an gibt es nur kaputt aus ne? den angel halt ne? ja. einmal möchten versuchen und dann was hat hm. so. ja vielleicht kommt ja immer nur gleich bei hier gleiche stelle ist ich weiß nicht okay reicht ich nehme jetzt mal einfach an nach drei versuchen nur kapador dass den nur umlaufen flucht gescheitert wird da willst du machen um mich aufzuhalten habe ich mir schon gedacht weil das ding ist irgendwie schneller und geschwindigkeit hängt ja irgendwie davon ab ob man pflichten kann ne? aber hat will das ding machen sich mehr in den weg plätschern hey wer bist du denn jetzt habe ich zugekommen dass dieser hund den die Assistentin hatte wollen die? Ah. Tudel. Tudel hat ding windelweich mit einem neuen angriffskraft oh mein Gott. mehr hat mehrmals getroffen gut okay, prügler So noch mal ich soll schon Poké bälle werfen ich habe 50 pro also ja kommen genau was erreichen reichen ein paar hier wohl die schon wieder nicht im Pokédex? Hier dass das Ding hier rumläuft. sehr groß. Der Teil klasse, wohl wurde gefangen. Erfahrungspunkte erhalten für Wolle wurde ein Pokédex angetragen. Elektro beim Rennen erzeugt es Elektrizität in seinen Schwanzansatz in der Gala Region. Erfreut sich bei hier in großer beliebtheit Deswegen natürlich wohl da ist dieser Käfer ja noch umlaufen, aufpassen, hätte auf mich zu rennen, obwohl ich da gar nicht will. Weg, Ich habe schon ein von ihr. Schau mal, das ist die Professorin. Das macht die Arbeit, Professorin. Ich sie, äh, wie ich wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamics, Dynamax Phänomens gelüftet. Ha, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Auch wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen können, das Projekt zu übernehmen, Puh, ich meine, meine riesen Bonzentasche an. Oh wir unhöflich von mir, ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meiner bescheidenen Anwesen, junger Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Kommt nur mit herein. Was sehe ich da? Hopp! Dein wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Daniel sein. Meine Enkelin Sani hat dir einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt sieht es an dir, ihn zu vervollständigen. Daniel, das Dynamax Phänomen ist jedoch sicher ein Begriff oder Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium nun seit einiger Zeit. Erst wenn alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständigen, vollständig, vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch. Der Pokémon hier, Dynamax. Da muss ich jetzt muss ich jedes Gespräch um Pokémon drehen. Schaut mal ein wenig über den Teller ran und erweitert deinen Horizont und rede über Menschen. Ja, wären zum Beispiel tee kannst dir sogar nicht vorstellen wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser welt gibt überhaupt faszinierend ähm, entschuldigung sie professorin aber können sie uns einen gefallen tun sagen sie mein bruder doch mal dass er uns einen empfehlungsbrief für die arena challenge geben soll den brauchen wir um für die teilnahme zu qualifizieren was höre ich da willst du etwa nicht dass sie daran teilnehmen die, da Teil die leon und daniel sind erst vor kurzem zu pokémon trainer geworden sie sind einfach noch zu unerfahren Ach so, aber wenn es nicht auch dein Traum, war es nicht auch dein Traum, dass das Galar irgendwann mal die Region der stärksten Trainer der Welt wird? Hm, da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, dem Bein ein Pokémon zu schenken. Na ja schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr meinen einen Kampf zeigt, nachdem dem... Mir gar nichts mehr anders übrig, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich eure Pokémon fit. Jetzt will wir für ihr Vergnügen auch noch kämpfen, ey. Stimmt mit der nicht. Oh, coole Sache. dann ich warte draußen auf dich. nämlich zu zerpflücken. Oh. Ein der Kampf ist gut für eure Pokémon. Und was gut für eure Pokémon ist, ist auch gut für euch. Aha. Das macht natürlich Sinn. Jetzt so ein Derpy. Schildkröte, Mit Pflanzen da muss man sich nach ihrem Bedürfnis richten, Man darf nicht nur in machen, ihnen seine eigenen Wünsche aufzuzwingen. Okay, What? ich wünsche mir, dass du wächst. Du kannst mich mal oh. die Menge, wie die alles anspruchsvoll aussehen. Ein paar wurden sogar von Loria selber geschrieben. Nach ähm. ja, dazwischen von ihrer Enkelin oder? oder ist von der ja von der alten frau die hat bestimmt so ein zimmer ich sehe kein anderes zimmer also das muss von ihr sein ne? muss einfach It muss hier ist da irgendwas oh, oh ein goldener pokeball der gs ball du findest TM 57 gegenstoß cool und tms kann man die wieder unendlich mal benutzen, so wie in den neueren Spielen? niemand oh, kann mal lernen. Uh. Gut, alles klar, haben wir schon mal eine TM. Das ist doch was. Du willst diese Empfehlung von dir und doch genauso sehr wie ich, oder nicht? kommt schon, kämpft gegen mich, deine bist du denn? Ach da, boah. Vergiss was ich dir gesagt habe. Du hast jede Menge Potenzial. Deshalb will ich auch, dass du der Rivale meines Bruders wirst. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich die Empfehlung. Sonst wird das nichts mit der Arena Challenge. Wir müssen Daniel in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, was, dass wir das Zeug für den Arena Challenge haben. Okay, los geht's. Den Kampf zwischen euch zwei jungen trainer will ich auf keinen Fall entgehen lassen mich ist jeder kampf eine chance etwas neues zu lernen nur so kann ich meinen ruf als Delon und der unschlagbare gerecht werden wird mir ein kampf der sich gewaschen hat lasst ständig die fetzen fliegen hört ihr jetzt wie die legende von hopp erst richtig los ok wo oh man trainer Rob. <lacht> ich glaub, ich hab gedacht, was? Aber die stehen sogar da im und cool los cool schon ein bisschen stärker worden, das werde ich gleich mal überprüfen. So Level 6 ja okay, doppelt so level wie vorher, glaube ich so, klar umetsu. sieht mal ja, das ganze Team weg, wenn man das glaube ich ne. Ja, ja. ja ich mache das mal ein paar mal, ne? <lacht> Entschuldigung loskuro name steht noch aus <lacht> äh, so jetzt jetzt prügel hat den kaputt jetzt oh, macht er da noch ey. okay oh, viermal da oh. Der hatte ich nur mehr als dreimal. Nicht mehr als dreimal. So, jetzt aber wieder auf. ist unsere angst wieder genauso wie vorher. Ist irgendwie nicht sehr... irgendwie sehr unterschiedlich der Schaden oder bin ich mir nur ein. Der erste Treffer zieht irgendwie so und zu so viel ab. Dann der zweite hat doppelt zu so viel. Und der dritte hat schon wieder so wenig sehr konstant habe ich so das Gefühl. Ja, bitte. Danke. Zweimal getroffen. Volley wurde besiegt. So. Oh, -Kraft. ich habe mal Anguskraft bekommen. Okay. Ähm. Ja, wenn er greift zusammen mit allen mitgliedern seines teams an oh, je mehr pokémon sich im team findest du höher die anzahl der angriffe ah. das heißt ah, okay also ich habe vier pokémon also greife ich für vier, vier mal an oder okay da macht sinn also treten unsere anderen pokémon einfach so noch so irgendwie und oh, volltreffer der erste ein Volltreffer ist halt echt viel bei der Sache. Voll bei der Sache, was Also das verstehe ich dann so richtig? dass Unsere Pokémon einfach so noch drauf treten Und ganz nebenbei. Ich habe irgendwie Angst hat, das Ding irgendwie in Pflanzen angefahrt. Deswegen immer auch, weil ich, ne. ich die Vorderbeine von meinem Fuchs den Auszeichnungen werden hat irgendwie Stiefel es gehen wir alles. Hier kommt unsere wildwuchernde Pflanzenkraft. Zweigstoß. Was? Das ist nicht sehr wow. Warte, ich zeige dir mal, wie das geht. Hier Glut. Und weg ist er. wahnsinn Was? Wahnsinn. Du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ja, du irgendwie nicht. So wie es aussieht teckel hey, wollte ich eigentlich egal oben dort so gereicht oder also sowieso schneller ich will meinen wie hyperaktiv mein ding ist all die pokémon die du auch trainieren willst sind hochgelevelt das wird knapp aber solche wir sind genau unser ding aber das so noch micro anspannung keine Bären runter, ah, du bist nur Flug. Ne? was soll jetzt hier ist am Bock? Qo 1 eins wechseln, Druck Pixar Pix und du bist weg. Ne, komm, ja, danke. Ich glaube, stärker sein als mein Feuerangriff. Wer mehr Angriffskraft hat. Ach, du was für eine Enttäuschung. Aber wenigstens habe ich dir einen willigen Rivalen gefunden. so irgendwie einseitig, weil ich bisher nur in den Hintern getreten habe. Dabei hatte meine, meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Können wir sind echt nervenaufreibend. Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor fuß Aber das ist alles schon okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Ja, irgendwie schon, weil ich für alles... Mein ganzes Team Erfahrungspunkte. hm Was für ein Kampf, Daniel. hopp Mir fehlen die Worte. Ach, man habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena Challenge mehr als verdient. Das ist bestimmt voll traurig für den Zuzug. Deshalb will ein Level 100 irgendwie, irgendwie so ein Loops irgendwie hier auf Level 1 sich prügeln jetzt zugucken. Zu beschreiben das möglich wird, um an eine Arena-Challenge Ich mag da alles so Pixel-Grafiken sind diese Bilder. Danke, dir, und ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt, dass sie noch jung und unerfahren sein, aber dieser Kampf war grandios. Gloria und Nicht sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. früher früher hatte ich auch das Gefühl, dass du dich so sehr auf Nebensächlichkeit konzentrierst wurftechnik denken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Heeres nicht zu tun haben, aber nun schon zu einem richtig großen schönen in richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampf ist auch unglaublich mit Reißen, Daniel. Davon will ich mehr sehen, dass das gehört. Daniel, das ist auch sofort trainieren, wieder äh, was das Zeug hält. Versuchen wir den uns übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Einer von uns, ich einer von uns, hallo, es kann nur ein geben. Es sind immer ein Rivalen. Wir sind immerhin Rivalen. Was zum... Oh. Was ist das? Ein einstecken. Hey Daniel, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. In verstreut verstreut stein denen die von Energien in der es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so wunsch Wunschstern kann man Pokémon deiner maximieren, dadurch werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlichen starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. So, jetzt habe ich mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Hopp! jetzt jetzt zu den wertvollsten Schätzen, die man in Galar finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheime Kraft sicher nicht entlocken. Wird ihr beiden mir die Wundstern für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja Spezialisten in Sachen DynaMax. Ganz ehrlich, für Deiner und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Deiner maximieren könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wundsterne direkt vor die Füße. Das war bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen junger Mann, ich war ja eine Energie lieber von morgen, wenn eine große Reise beginnt. Pff, was ist denn hier los? Ihr seid ja ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Wo kommst du her? Ja? Er ja, ist doch nicht mit uns zu Abend oder äh, ich bin vor kurzem auf den Curry-Trend aufgesprungen. Falls ihr mal kosten wollt. Oh, Curry. Okay. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr früh aufsteher. Sag mal, Hopp, du hast doch erwähnt, dass irgendeinen merkwürdigen Pokémon begegnet seid oder kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Dann hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer weile bewusstes geworden und kann mich so gut an gar nicht sehen. <lacht> Was? Bist du ein für Idiot? jetzt wenn wir mal sagen können, das sieht aus wie okay, ich wollte jetzt sagen, das sieht aus wie ein Wolf oder so, aber ich nehme an normale Wölfe und so gibt es in der Pokémon Welt gar nicht, also. Na toll. Und ich spreche nicht, also von mir kriegt er nichts raus. Schau mal, ich habe hier etwas für euch, Daniel und hopp. Was ein Dynamax-Band vom Professor Magnolica erhalten und ist sofort angezogen. Wenn sich in der Nähe als Energiequelle aufhält, leuchtet der darin eine eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht der maximierung von Pokémon. das sind dynamax bänder Ist das nicht schon ein bisschen zu früh? Dann sind die wunsch Wunschsterne verarbeitet, die er gestern Abend gefunden habt. Wow, danke Professorin! Ich werde verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jetzt jederzeit maximieren stimmt's? sagt nach dem anderen junger Mann, ich kann der Bereistung für das Dynamax Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt es Pokémon riesengroß werden, aber ganz einfach ist das nicht. Erst müssten einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuerst solltet ihr herumweisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So führt ihr auch in Hand und den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Komm, mach mir ein Wettrennen bis zum Bahnhof. Daniel, fertig, los. y ipsi hat kommen öffnet jede menge verschiedener kommunikationsmöglichkeiten mit anderen spielen nach das online dingen irgendwie hat ich habe ein voll warum ist das als mein standard ding das hat nicht irgendwie an meinen dingen ja sich anpassen an meinen starter hier am pikachu keine ahnung sperren nein ich, ich will nicht dass jeder erfährt dass ich ein Voldi gefangen habe mann soll vielleicht mal mit euch reden wo ich weitergehe Zuerst sollte ich herumreisen und möchte, ja, okay. Ich weiß nicht, was es mit diesem merkwürdigen Ponus ja in Schlummerwald auf sich hat. Irgendwie lässt mir das keine Ruhe. Die ist voll hübsch. <lacht> also mal ganz ehrlich. Voll putzig sieht die aus. So. Hey da ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Warten. Ich hätte sicher auch schon im großen Gras, wie aus diesem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Nein. Das lässt sich vermeiden, du ganz leise durch das hohe Gras schleichst. Das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpft, dann pfeift dann einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich, weil zu vergessen ob jemand pfeift. Frag ich die Trick. probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken. Übrigens, ab, <lacht> ab jetzt zählt seine, wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Okay, wie viel habe ich schon? Zehn, wer beide im Raspberry Bahnhof erreicht haben, gleich mir, wer mehr hat. Du weißt ja, welcher Bahnhof ich meine, oder? Ja, der einzige, der da war, den an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Okay, ich würde es echt freuen, wenn du nicht, wenn du nicht den ganz auf meiner ganzen Reise immer bei mir bist. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich habe ich habe so das ein Gefühl, dass genau da was hier passieren wird. Hey, ich glaube, gefällig im Gras drin. Ja, ich gehe mal mal zum Bahnhof und dann war es glaube ich auch für diesen Part. Ne? Ja. Ja, schon wieder. Mal eine gute Frage für Pokémon habe ich eigentlich. Aber acht. Was ist das denn? Was ist? Ein Spiel, den du über die Lokalverbindung wirst werden ausgewertet. Alles klar. oder 2. Da wird noch was stehen. Raspberry. Craspberry. Hi. Ich habe gesehen, wie Hopp in Richtung Bahnhof geschlichen ist. Geschlichen. Ich glaube nicht, dass der weiß, was schleichen ist. Der Bahnhof ist da drüben. Gut, man, wir gehen mal hier rein, heilen uns, tun die ganzen unwichtigen Neben-Pokémon, die beim Team haben, hier deponieren und dann machen wir weiter mit unserer Reise, weil ich in diesem Part Ich nein ich mache erstmal und deponiere hier meine Pokémon ein mein Pokémon 2. So. Alles klar. 9 und 11, das ist doch mal ein gutes Level. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder am Bahnhof hier und unser Abenteuer beginnt dann so richtig, ne, würde ich sagen. Okay, ja, okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das wäre sehr lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.